Moin moin Angelfreunde Hier ist ein kleines Video von meinem Ausflug in Hamburg mit Thorsten und Birn. Es war mein erstes Mal auf der Elbe auf Zander Und es gibt so viele schöne Stellen Angeln war vom Kajak nicht so einfach mit dem Wind Aber es hat geklappt mit insgesamt 10 Stück Gewehr gefangen haben Leider waren die Mutti nicht da, aber es hat trotzdem Spaß gemacht wir müssen nochmal hinfahren. Ich bin gespannt. Ich habe es am Anfang mit vielen verschiedenen Farben probiert. Wie Chartreuse, Feuerteige, Rosa, Blaue. Aber es hat nur mit natürlichen Farben funktioniert. Bei mir waren der Neoschade 11 cm und der Speedfaktor 11 cm erfolgreich. Balles im Ayu-Farbe. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. That's cm of Ha ha ha ha ha ha